Yeah. Mm -hmm. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum ZFF Daily 2015. Heute aus dem Grand Hotel Dolder, einem wunderschönen Grand Hotel Dolder. Da findet der Zürich Summit statt. Mit ganz vielen äh, hochinteressanten äh, Filmemacher, und Filmeschaffenden. Äh, einer der Filmschaffenden ist heute bei mir zu Gast. Ich muss ihn nicht näher vorstellen. Äh, Ein grosser, erfolgreicher äh, Regisseur in äh, Hollywood. Äh, «World War Z» war einer seiner grossen Erfolgsfilme äh, in letzter Zeit. Mark Forster, herzlich willkommen. Was, äh, was für eine Bedeutung hat für dich äh, der Schweizer Filmmarkt? Äh, wie dir ihr am Herzen, also das zu fördern, äh, auch die Jungen zu fördern? Also ich, ich, ich liebe die Schweiz, ich bin von da. Und, aber gleichzeitig äh, habe ich noch nie einen Film da und mhm. Ich habe noch sehr viel Kontakte zum Schweizer ja, Film, Filmmarkt. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man einfach trotzdem äh, der, der, eine, eine Förderung da ist und ja. die Leute inspiriert. Weil wo ich damals, also da halt, wo ich aufgewachsen bin, da, dass es eigentlich sehr wenig gegeben hat. Mhm. Und die Leute, die gesagt haben, ich will viel machen, mich innerhalb belächelt haben und gesagt, ja, trau weiter. Ja. Und, äh, und von dem her finde ich es natürlich schön, wenn, wenn es so etwas geben würde, dass Leute sagen, dass das Faden sagen, nein, komm, probier das. Und ja. dass seine Passion ist, dann, dann gang, gang dem doch nach. Was kannst du äh, den jungen Zuschauern mit auf den Weg oder ans Herz legen? Es ist natürlich immer schön, äh, so Geschichten, Erfolgsstorys wie dich, äh, von es ist immer sehr inspirierend. Es ist natürlich sehr schwierig für die Jungen dort draußen, wenn man am Anfang und nicht genau weiß, wie fange ich an, wo muss ich herkommen Was kannst du damit auf den Weg geben? Ja, also ich meine jetzt. Bei mir war es so, ich habe mich an verschiedenen, also verschiedenen Filmschulen angeschaut, in Paris, München, London, dann zum Schluss bin ich in New York gelandet. Aber was halt wichtig ist, vor allem, und jetzt vergiss Filmschulen und alles, ja. dass ich wirklich, als, als wenn du jetzt ein Teenager bist, so also bin ich mir sehr bewusst gewesen, was ich machen mache, ja. Dass du wirklich deinen klaren Weg siehst. Ja. Weil es gibt, wenn du dir noch unsicher bist, denkst du, ich mache das, ich mache das, dann, dann wird das nie gehen, weil es ist so schwierig, äh, wirklich etwas zu, äh, einfach zu manifestieren, ob das jetzt ein Film ist oder etwas anderes. Ohne eine Idee, ja. dass du wirklich alles dort insetzen musst und will ja niemand an dich glaubt am Anfang. Und an bis du dich bewiesen hast und dann auf mhm. einmal jemand sagt, ah, ein Hass. Mhm. Und dann du mehr und mehr Leute, hast, die an dich glauben. Und auch wenn du dann noch Erfolg hast, ist es immer noch schwierig, etwas umzusetzen. Das mhm. ist immer wieder etwas, glaube ich, als, äh, als Kreativschaffender, dass du immer wieder Leute begeistern musst vom Neuen. Ja, ja klar. Und auch wenn du äh, relativ schon viel gemacht hast, ist es immer eigentlich wieder so ein Neuanfang. Ja. Und man denkt, es wird besser, aber es ändert sich nie. Was sind deine. Äh Hürden waren. wenn zurückdenkst, was waren die schwierigen Stepping stones die dich aber auch schon dich gemacht haben zu leben oder bist Also ich meine, also ich hatte ich viele schwierige Phasen in, in New York, nach meinem Studium, halt auch wirklich finanzielle Schwierigkeiten, dass ich gedacht habe, dass ich davon nicht leben kann, dass ich, ich meine Miete nicht zahlen konnte, und gewusst, was wo ich jetzt essen kann den nächsten Monat. Also das war natürlich eine Problematik gesehen und alle viele Freunde und Familie gesagt haben gesagt, oh, du musst einen anderen Job finden. Ich habe gesagt, nein, nein ich bin Filme machen, das, das wollte ich machen. Und es natürlich schon gewisse Strecken die sind sehr schwierig zu kriegen. und dann, wo ich dann mal Erfolg hatte, dann äh, glauben die Leute mehr an dich, aber dann gleichzeitig, äh, wenn du Erfolg hast, dann merkst du immer, denkst du, ja, jetzt geht es immer so weiter und dann auf einmal kommt man Misserfolg und mit dem musst du natürlich auch umgehen können, weil du mhm. kannst nicht immer nur Erfolg haben und äh, es, du bist dann mehr halt, äh, im Rampenlicht und Leute schauen dich mehr an, äh, was Du genau äh, für Arbeit machst und äh, wirst natürlich auch einfach schneller kritisiert. Und mit, mit der ganzen Sache musst du nicht umgehen können. Yeah. Man sagt ja, äh, im Film das Material, ist enorm wichtig, also das Drehbuch, ja. die ganze Geschichte. Äh, auf deinem Level, fliegt einem da einfach so ein bisschen alles zu? Man sucht aus oder muss man da eigentlich wirklich immer noch sourcen und die, die, die Geschichte suchen? Wie muss ich das vorstellen? Es äh, ist so beides. Also auf der einen Seite es, es kommen viele Leute auf dich zu und man liest sehr viel, aber gleichzeitig äh, schaue ich auch sehr viel. Äh, also suche ich auch selber. Es ist, weil ich glaube, das ist sehr wichtig und ich schreibe auch selber. Also es ist so eine Kombination, mhm. dass man liest und selber kreiert. Wo holst du dir Inspirationen im Privatleben? Guckst du gerne Film oder liest du gerne Bücher, ja, Musik, es, es, Reisen? Ja alles, also ja. Aber es ist eher auch zum Teil halt, was mich im Moment interessiert, ja. in, in, was auch in der Welt passiert, was ich das Gefühl sind Trends, was ich glaube mich also, was ich gerne selber sehen würde. Ist am mhm. liebsten das, okay, was was würde ich gerne von Film anschauen mhm. Und und das so ist eigentlich so der Grundansatz, was ich gerne anschaue. und so, tut sich dann entwickelt. Gibt es ein spezifisches Genre oder das Thema? Ich kann gerne gern fast jedes Genre ja, ja. und jedes Thema, also jetzt von Science Fiction über, bis zu Komödie, über Dramen über -Filme. Ja. und über Actionfilmen. Von dem her bin ich, ist es das so schwierig, dass, dass ich denke, oh, das, würde ich machen, ja, das würde ich auch gerne machen. Wir haben das Gefühl, zu wenig Zeit zu viele ja, Themen ja. <lacht> und äh, zu viele Geschichten in dem Sinn. Aber das ist, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite ist es schwierig, sich dann entscheiden zu können. Klar. Was kann man als nächstes von dir erwarten? Äh, ich habe gerade einen Film dreht, der heißt All I See Is You und mhm. äh, bin ich jetzt gerade im Schneiden und äh, der kommt äh, so nächst, äh, nächsten Herbst. Oder, wenn raus. Du bist ja auch äh, der TV Serie jetzt äh, in die Welt eingestiegen. Mhm. Fasziniert dich das auch etwas öfters zu machen oder wie muss ich das vorstellen? Äh, das, was mich interessiert an TV Serien ist, heutzutage im Film, haben halt viele Leute die einen Film, einen Film schauen, und haben so ihre Erwartungen, Wie soll jetzt der Film? Uh, wie sie wollen, auch, dass der Film endet. Ja. Und das nennt man auch so, in Amerika, so «Hero's Journey», ja, ja. dass die so abgeschlossen wird genau. und so einen Abschluss findet Bei der tefer was interessant ist als Geschichtenerzähler, dass du natürlich überhaupt nicht abgeschlossen ist, ja. dass umso mehr Fragen du, du hast am Ende von der ersten Episode, umso besser. Genau. Das ist halt interessant, weil du willst ja oh, ich will noch mehr wissen ja, über den Charakter, oder ich will noch mehr wissen über die Geschichte. und das, Von dem her finde ich es vom Geschichtenerzähler her fast noch, also auch noch sehr interessant. Äh, danke vielmals, dass du bei uns im Tag bist. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Schön ja, zu uns und äh, alles Gute. Ciao, Ciao, tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss zusammen.